Hallo, Leute, ich bin Metal Mario Master und ich bin der Wir heißen euch willkommen zurück zu Yoshi's die World. Wir haben unsere Wolle mal geändert. Ja, und wir haben jetzt auch die am beiden Level haben wir die letzte Blume gefunden und das Level zu 100 Prozent abgeschlossen, was nicht länger gedauert hat, als es sollte. Natürlich Nein. nicht. Für, für wen haltet ihr uns? Jetzt gehen wir in die vierte Welt äh, äh, der Level. Vierte Level. Und zwar die erste Burg, montis Festung. What? Oh, wusstest du das noch nicht? Ah, genau. Du hast ja noch nie ein, Yoshi, ein Yoshi Gespielt. Äh, jedes vierte Level ist eine Burg. Geil. Also, so ist also eine Festung. Und danach, äh, das achte Level ist immer eine, immer eine Burg. Der Boss. Ja. Glaube, wir haben hier Zirkus und Tarnkappen, Yoshi. Sieht aus wie so ein zirkus mit dem Muster. Ah, was war das? Das war Monty. Hast du nicht gesehen? War für dich unsichtbar. Pass auf. Pass auf! Vorsicht! Da unten! Da war daneben! Das war getroffen. Hm! gemacht. stießt mir im Wege. das kriegen wir alles auf einmal pass auf hm. weil mich einfach nur so stehen so, als wäre nichts als du auf mich drauf springst ja, als wäre es nix da oben ich will mich hier noch erkunden Heuer, oh, oh. oh, ja. vorsichtig. Ja, wir sind Wolle, hallo. Ja, wir sind doch Wolle. Was ist? Was ist Okay. Allein heißer Wolle ja. zu heiß, ich kann sie nicht essen. Ich will sie essen, alter <lacht> also pass, pass bloß <lacht> auf, ey! Ja, wenn ich hier runterfalle, dann bin ich tot. Ja. Ja, dann aber ist Aber was passiert denn dann eigentlich? Bin sie oder? Ich habe keine Ahnung. <lacht> Wolle! hab Wolle bekommen! Warte mal, komm, wir büten uns jetzt auf die andere Seite. Oh Gott! Alter! Alter, nein! Ah! Au! Au! <lacht> Au. <lacht> Au. Checkpoint. Ja. Ah, ja, okay, wir, wir, starten vom, <lacht> wir starten vom letzten Checkpoint. Man alles? Ja. Nee, wir haben, wir haben die eine Wolle haben wir verloren. Aha. Und Die Blume auch. Ne, die Blume hatten wir ja schon. Ja, war noch eine Blume. Oder? Nein, das war eine Wolle. Okay. Oh Gott, oh Gott, da kann man ja nicht. So, jetzt sollte es besser sein. Und immer wiederholt A drücken. Wir sind irgendwie ungewohnt. Blume! Die zweite. Einfach nur so... <lacht> oh, schießt du mich? Bruder. Ist was. da muss ich hab was gesehen oh warte ich bleib mal hier machts ja. okay. sogar so ah au yes. hast du diesen hast du diesen Skill Shots gesehen ja muss man zu lernen ich will mal ihm gucken Auf, damit. Okay, ist ja gut. Wo uh, wink ich ab. Ja, da. Nein, lass ich nicht da hoch. Was ah. Was? war das? Ah. Wie, wie Ton, den was? was? noch was? Okay. 64. Mhm. Mhm. Mhm. Ich hab eine Pille gesammelt. Das ist immer noch Wolle. Der macht das nur absichtlich, um mich zu ärgern. Äh, ja, nicht. Ah. Doch. Okay, doch stimmt. Du, seht ihr, liebe Kinder, war das ein dreckiger Lügner ist? Ja. Ja. Stempel. Den gleichen Stempel, allerdings immer sammeln musste, ne? Ja, so unten Checkpoint. Habt ihr da oben war was jetzt? Oh. Ich mach schon. War eigentlich gar auf damit. Nein. Nein. Was? Das Monster aus der Wand gekommen, hast du nicht gesehen? Ey. War ich falsch. Ich wollte dann eigentlich abbrechen. Ich kann man immer abwerfen, abbrechen, werfen Hier, so. Gut. Ah. Ah, jetzt sind wir doch alle schlau. Oh, ich habe B gedrückt. Jetzt, <lacht> jetzt sind wir doch alle schlauer, ne? Yeah, Blume. Oh, oh nein! Wir haben eine Blume verpasst nein nein nein nein nein ich sag ja ist da oben in der links in der ecke bevor wir in die tür rein wer da drin ist ne? <lacht> ich krieg die krise ey. Ah, wurde, ich glaube du wurdest getroffen kann das sein oh. ja, ich habe keine wolle ich weiß aber wie wir au, danke wir müssen ja sowieso noch mal neu machen ja, ja ich komme nicht durch <lacht> Was war da oben? Okay, ich bleib oben, du bleibst unten. Ja, ach nee, warte, halt, ich komme lieber runter. Oder? Aber nur um hier noch mal eben nachzukommen, da was ist? Also, ich hab fast keine Herzen mehr. Okay. Oh Alter, das ist wir sind nicht gut gewappnet. Dafür habe ich auch wir ja, immer, wie stark die Bosse hier sind. In dem Spiel, wir werden sie sehen. Hallo, jemand da? Ja, schießt. Ihr könnt mir gern nachlaufen, aber die Wolle bekommt ihr nicht wieder. Was? Was meinst du, was sollen wir dagegen tun? Nee, da ha, hier ist jedenfalls Schluss für euch. Monty vermöbeln sie nach Strich und Faden. <lacht> Strich und faden. Ah, ich verstehe es. Aber wir haben hier sind. Ja. Alter. Oh mein Gott, der ist fast nur dreimal Das ist einfach nur ein doppelt so großer Monty, das ist nicht in auch wie schwierig. Hast du gesehen? Also gesehen, ein ich wollte eine Staffelkugel nach uns werfen. Hast du das gesehen? Ach so, ja, ich weiß, wie wir funktionieren. Jetzt weiß ich wieder. Wir müssen auf ihn drauf springen, dann müssen wir noch mal auf ihn drauf springen. Boah. Alter, ich bin fast tot. da ist down. Ja, wir haben es da drauf. Ja, aber nicht alles gesammelt. Ja. Ja, wir haben eine Blume verpasst, die vierte und wir haben ein, eine Wolle verpasst. Boah. Und wir haben sogar eine Münze verpasst? <lacht> What? Ja, wir müssen ja nochmal. Ja. Aber erstmal weiter. Erstmal weiter. ein Text. Wir haben ja unseren guten Freund Mr. Google. Ja. Sag mal hallo, Mr. Google. Hallo. hallo. <lacht> Na, man echt so eine Stimme. <lacht> ja, Du hast einen neuen Trickständer. Einen neuen Trickständer. <lacht> Trick anstecker erhalten. Meine Fresse! Ohne Windmühle. Oh, ich liebe Windmühlen. Magst du auch Windmühlen? Ich mag Wind. Von Mühlen weiß ich nicht so. <lacht> Wollwindmühlenhügel. Wollwindmühlenhügel. Oh, und du kannst nicht in Abgründe stürzen. Oh, so teuer. Teuer. Das ist ja teuer, ey. Nee. Du kannst alles in dieser Level einsammeln. 10.000 Münzen. Mhm. <lacht> jetzt 10.000, die wählen. Das sind ja. ja keine Münzen. Das ist genauso wie New Super Mario Bros. U Deluxe. Hier, du bekommst einen neuen Charakter. 60 Euro. Ja. <lacht> ja. Wie war das? <lacht> Ja, wirklich. Es gibt jetzt New Super Mario Bros. U Deluxe, wo New Super Mario Bros. U und New Super Luigi U drin sind. Und es gibt einen neuen. Es gibt sogar. Äh, den Charakter totet und wenn die dann eine Superkunde bekommt, dann wird daraus Peachhead 60 Euro. Ja. Oder für zwei Spiele in einem. Ja. Da kann man, man nicht mehr kann. Ja, da kann man echt nicht mehr machen, aber... Aber ich habe beide Spiele bereits. Und ich habe beide... Ups, nee. Verdammt. Und ich habe auch beide Spiele schon zu 100% durchgespielt. Ja, dann brauchst du ja natürlich nicht. Nee. Oh, schön, ne? Aber... Ne? Ja. Eine schöne rosane Windmühle. Die ist rosa. Oder, oder wie, wie ich gerne sage, pink. Äh, Weil das Pink männlich ist. No, <lacht> pink ist die männlichste Farbe. Der äh. Welt. Äh, pink. Pink. pink. Blau und pink. Das passt ja gar nicht zu meinem Stil. Also das schwarze Wolle. Ich habe schwarze Wolle gefunden. Es ist eine braune Figur. wie also dieses gemischte Eis? Hier, dieses mit erdbeer Vanille und Schokolade. Ähm, erdbeer, Vanille, Schokolade. Äh, äh. ich habe irgendwas getroffen. Ein Schmetterling. Was? Hey, ah. Dann ab. Ach so, der sich da, ich da fest. fest gemacht. Da, Wolle. War oh, er auch mich immer. <lacht> Nein, ich will dich essen. Du bist, du bist voll lecker. Du schmeckst nach Wald. Ich kann. <lacht> <lacht> ja, das ist ein <lacht> Ich, ich habe keine Ahnung, ob, ob da Abgrund vor mir ist. Äh, Abgrund? Nein, das heißt Abgrund. Oh ja, ja, auf einmal die Welt sich zerstören, als wir da vorbeilaufen. Ja, genau. Das ist wie, die Friga, das ist wie die Vergangenheit. Die Vergangenheit existiert nicht mehr in diesem Moment, Ja, in dem wir darüber reden. Das ist nicht nicht ich muss ich mal vorstellen, in diesem Moment, wo jetzt reden, darf, existiert die Vergangenheit nicht mehr. Meint blown. ja, meint Leute sterben, sind sie tot. Ja, genau. Wenn wenn ihr sterbt, dann seid ihr tot. Leute sterben, wenn man genau also das genauso wie, wenn jemand sagt, ja, ich habe deine Hände gekocht und sie gegessen. Dann hast du keine Hände mehr. Ja. Junge, ich habe die gekocht und gegessen. Und ihr euch einen Brotzeitmacher an? Jetzt haben den Kratzer an. Ja. Ist die bayerische, oder? Ich glaube, die köln war so ein Franz. Wirklich? Ich habe sie mir noch nie angesehen. Wollt ihr eh Brotzeit machen. Ah. Oh. Ah. Du bist gestorben. Ja. Da ich mal durch. Nicht ich durch mich, ich es nicht. <lacht> Oh, mm. oh wow. Idee. Ich will Komm her. <lacht> den schnappen wir uns. Okay. Ich brauche Hm, hm, hm, hm. Äh. Ich habe eine wolle verpasst nein haben wir nicht noch nee, eine ist schwarz genau eine schwarz irgendwie nur so ausgegraut hat ich habe doch gerade gesagt dass ich, ich habe doch am anfang gesagt dass ich schwarze wolle gefunden habe wir mir ja nie zu <lacht> ihr müsst wissen liebe kinder der Daneo LP hört generell nicht zu Ach. Doch au, da war so gut. Aber ich kann keine Wolle. Ich glaube, das werden wir noch sehr oft hören. Wolle, ja. höre. Was ist frei. Ich möchte rein. Nein, ich gehe nicht. Nein, nein, nein. nein. Oh. Oh ich glaube ich eigentlich nur von dem Duplungen, aber ich Angst, ich mir ging's ja relativ gut. Ein paar Dinger, müssen leben. Und dann brauche ich halt jetzt schon jetzt level richtig schwer, hier immer mit von Leben reinzum äh, ne, zum Ausgang zu gehen. Oh. Also <lacht> habe ich voll Propeller damit, hast du gesehen? Alter, bist du wahnsinnig? Ich mir mal schubsen. <lacht> Das ist ein schön entspanntes Spiel, ja. Das ist schön entspannt. Deswegen habe ich auch mal dieses Spiel ausgesucht, weil es so entspannt ist. Es ist so entspannt. Wir haben schon lange nichts mehr hier eingesammelt. Okay, ich nehme noch. Was, Lebst du? Was zum sehr gut fast mein ganzes Leben. Zu. Ja. Uh, das well. ganze, das ganze Leben leben von der Nevele P hier ja, auf einem Steg. Hast du noch irgendwas zu erzählen? Nein. Ja, wird die Wolle gleich auf. Das wird gerade einmal als Geschoss verwendet. Oh, wow, danke. Bitte Habe ich, hab ich nur, für dich gemacht. Ach, Wolle ist hier lang. Leider unfassbar wertvoll. Alle Wolle. Zwei Schwarzen, zwei weiße. Rosene? Das ist aber eine seltsame Farbkombination, finde ich. Jetzt eine Kuh. Eine Kuh müssen dann nur schwarz und weiß sein. Da ist eine rosa dabei. Ja, da sind Rosa. Das ist halt ja letztes Mal. Hey, äh, das auch steht. Hey, ja! noch. No. No. Ah. War oh, diese Fische? Sie kommen aus dem Nix, ne? Uh. Da, Blume. Okay. Da eine Blume verpasst. Nein. <lacht> das ist hier. Genau. Durch. Von ah. anderen Seite. <lacht> ah ja, beide bei bonusspiel Okay, ja, wollen wir mal sehen, wie gut haben wir uns angestellt? Nicht gut. Okay, du hast 20. Gut. Ja, meine Blume verpasst. Das ist ja nichts Neues. Wir haben alle Wolle. Juhu! Oh. Oh, wir haben zwei Münzen verpasst. Aber irgendwie ein ganzes Gebiet irgendwie verpasst wahrscheinlich ganz gebiet ja. was, was uns vor unseren augen ent entfallen ist ja yes. aber ist das schießen oder das das springen <lacht> auf dem weg zu stehen von mir war nichts mehr <lacht> Melone. nein wollte ich haben <lacht> verdammt Na, neuer schee gut jeden nach jeder welt äh, jede level neuen Charakter zu schreiben wenn wir wenn wir auch alle wolle haben ja. <lacht> <lacht> tatsächlich ja, du, heißt auch ein Kuyoshi der ist schwarz weiß ist weiß schwarz gepunktet und hat eine rose in der nase ja du um, weil ich so recht habe nehme ich den jetzt so aber du bist nicht mehr grün na kann ich ja gleich wieder machen Scheige ist mit Springwolle. Oh nee. oh Ach, <lacht> Springwolle. Ja. Nein, sprengwolle oh nein sprengen sprengwolle mein oh nein geht denn ich habe keine ahnung hier ist alles möglich Wolle explodiert, alles Na. klar. Wolle explodiert, so wie die Autos hier in der Nachbarschaft. No. Oder, oder die Menschen, sie explodieren einfach alle. Ja. Also, der auf ich gemacht, hast du das der Anfang des Lieds hatte sich jetzt an wie von SpongeBob. <lacht> Nein, <Nice. lacht> <lacht> oh, oh, oh mein Gott, nicht der Tag. Hat <lacht> <lacht> ja, sich irgendwie so angehört. Oh oh oh so geh äh, mal in den Dulli war. War eigentlich erst runter geschlungen, aber geh. Ich nicht, ich kann so keine Bombenrunde schlagen. Next okay. Da habe ich auch schon ein paar Mal versucht, man so runtergehen kann. Geht nicht. Ah! Ja, war eine Bombe. Ich würde da weggehen! Ah, Bombs! Was? Bombs. Kommen einfach Bombs. aus dem Nichts, die Bomben! Ja, sie kommen aus dem Nix, ne? Immer diese Bomben, die aus dem die meinen aus dem Nix kommen. Oh. Ach weg! Ich hab' doch gesagt, geh weg. Ja, du warst schon fertig mit weil immer du mir Nein. Nein! Nein. Oh, ich habe wenig HP. Du, an. du hast nur noch einen einzigen Herzpunkt. Das heißt, wenn du jetzt getroffen wirst, bist du, bist du down. Dann brauche ich mal ein paar Herzen. Was hat dein. Hm. Diese Tür wird uns verwandeln. So wie im zweiten Level der Schirm. Alter! Mega Yoshi, nicht selbst dich auf, drücke B, um mit dem Schweif zuzuschauen. 3, 2, 1! Wir machen den Na? Hey Kuyoshi. Wie geht es dir denn so? jetzt richtig geil. Ja? Ah. La, la. Und was hast du heute noch so vor? ein paar leute zu zerquetschen ich auch wollen wir zusammen machen ja klammern sieht so aus wenn wir irgendwie so durch die öffentlichkeit laufen ja, ja. Weil, wir, weil wir halten uns für die größten wissen auch die größten sind einfach die besten und genau. oh. wer, je, wer jemals etwas anderes etwas anderes vermutet hat hat schämt euch gefälligst oh, hat dich gerettet. Au, Was? Mir macht das auch nicht schaden. er macht das nicht schaden, wenn ich dich auf Leute werfe. Vierte Wolle. Eine, Eine Wolle noch. Ah. Bombs nach dem kaputt machen. Äh. Ah. Ah, jetzt machen wir die da oben kaputt. Die machen wir kaputt. Putz. <lacht> ich kann auch da reingehen können, aber, <lacht> aber ich wollte es selbst machen. was Hast du das gesehen? Ich gehe jetzt ohne dich weiter. Leb wohl, mein Bruder. Meine brauchen wir schon wahrscheinlich. Ich hatte einen Mund. also schon, schon wieder so, so ein langes Ding im Mund? Ja. Zum Glück bin ich noch da unten gewesen. Da ist gar nichts. So. Okay. Das war ich noch mal ja Bleib nicht mich er hätte mich Schadegeil. geschenke Meinst du das? das ist mein geschenk kriegst du nicht so, kriegst sind. du nichts davon ab und selbst einmal alles nicht auf <lacht> seine bombe geklaut ah, dieser besser aber die schnappe ich mir so. ah. Au. Hüte doch gar nicht leid, nicht. Ja, irgendwie stimmt das schon. Oh, okay. Äh. Das sagt ja auch noch ja. <lacht> äh, <Cool>. <lacht> <lacht> Was glaubst du denn auch, auch vor von Sperr? Ja, das war's gut. Ahoi. Au! Oh, auch leicht. Ich verrückt nicht so leicht. <lacht> ja, ich bin voller hart im Leben. Ich bin blau. Yoshi. Sieh das an. nicht da, da oh bin ich Oh, eine bombe ja, wir brauchen eine wir brauchen bomben kommen mit da ist eine bombe jetzt hier hochkommen schon sagen wenn ich jetzt da auf den gelandet wäre yeah, wir haben alle stempel münzen Warte. ich komme hoch zu dir alles ja nee, doch Nein, doch also 20 dinger wo ich weiß nicht da jahre habe keine 20, <lacht> ja, wie viele Minuten haben wir eigentlich? 29, das ist eigentlich perfekt, um den Prall abzuschließen. Ne? Ja. <lacht> yes. ja, Blumen Und? kriegt dann kriegt man ein Bonus-Spiel noch. Äh, nee, das ist später für einen speziellen Speziallevel, aber dafür müssen wir wirklich alle Blumen in alle Level bekommen. Okay, aber wir haben sonst alles, wir müssen nur 20 Herzen bekommen. kein oh, Weil wir keine Blumen am Ende bekommen haben. Also die bekommen wir durch die 20. Ja, also die ähm, die Blumen äh, am Ende des Rings bekommt man, äh, wenn man äh, äh na, wie heißt es, Die Blumen einsammelt. Aber ich werden dann am Ende Blumen sichtbar. Du hast einen neuen Trickstempel erhalten. Alle Triggerschlüsse sind umsonst, aber nur für eine begrenzte Zeit. Okay. Nice. Lass so mal zusammenhängen. Alter. Ein Schei -Yoshi. Yoshi. Ja. Und was für absurde, crazy Abenteuer uns noch erwarten, sehen wir natürlich dann eben im nächsten Part. Ja. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte? Ich hm? bin jetzt bald Yoshi. Okay, das war mein abschließendes Wort. Ich bleibe bei Bonbon, Yoshi, weil der ist blau. Okay. Dann oh. sehen wir uns nächstes Folge ab, wenn wir 1.1-7 ja. machen. Ja, und das wäre dann das Level herumgekrebs am Strand. Oh. Nein. Nein. Nein. das ist jetzt noch nicht. Bis dann und schau. Bye-bye.